So, ähm, ja, herzlich willkommen. Ähm, ich begrüße Sie alle zum heutigen Pressegespräch. Eingeladen hat die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Vektasch. Äh, nächste Woche, am Sonntag, den 14.02., wäre Burak Bektasch 26 Jahre alt geworden. Am 5. April jährt sich der Tag des Mordes an Burak Bektasch bereits zum vierten Mal. Bis heute wurde der Mord nicht aufgeklärt. Die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas fordert nun, dass der Fall neu aufgerollt wird. Hintergrund dieser Forderungen sind die Entwicklungen der letzten Monate. Und zwar wäre es zum ersten äh, der Mord an Luke Holland in Neukölln im September letzten Jahres und die Erkenntnis, dass ein mutmaßlicher Mörder Rolf Z. bereits in den Ermittlungsakten zum Mord an Burak Bektas auftaucht. Zum zweiten... Wissen wir jetzt, äh, gibt es bereits seit 2012 eine operative Fallanalyse, die Rechtsextremismus als mögliches Tatmotiv benennt, die aber laut leitendem Staatsanwalt Horstmann überhaupt nicht existiert. Und zum Dritten äh, gab es äh, jetzt vor kurzem eine gemeinsame Pressekonferenz der Familien Bektasch in Holland mit deren Anwälten. Darin äußerten die Familien der Ermordeten massive Kritik an Polizei und Staatsanwaltschaft, und die Anwälte forderten die Übernahme äh, des Falls kuwak Bektas durch den Generalbundesanwalt. Die Kritik an den Ermittlungen ähm, durch Staatsanwaltschaft und Polizei wird nun Gegenstand parlamentarischer Anfragen auf Landes- und Bundesebene. Ähm, genau, ihr, Ihre Anfragen heute vorstellen werden Chanan Bayran, Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin und im Innenausschuss und Rechtsausschuss, sowie Martina Renner, Bundestagsabgeordnete, Mitglied des Innenausschusses im Bundestag, stellvertretende Vorsitzende im Thüringischen Untersuchungsausschuss zum NSU und Sprecherin für antifaschistische Politik der Partei Die Linke. Ich begrüße Sie recht herzlich. Genau, zunächst werde ich das Wort allerdings übergeben an Ulrike Schmidt, die im Namen der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas eine politische Einschätzung der Ermittlungen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen vornehmen wird. Bitte schön. Danke. Ähm, noch mal kurz zur Initiative. Wir haben uns äh, im Herbst 2012, äh, wenige Monate nach dem Mord an Burak Bektasch, gegründet. Und seitdem versuchen wir Öffentlichkeit für den Fall herzustellen und gemeinsam mit den Angehörigen und der Familie Druck auf die Behörden äh, auszuüben, damit dieser Mord endlich aufgeklärt wird. Wir wollen damit außerdem erreichen, dass Burak Bektasch nicht vergessen wird und in Erinnerung bleibt. Wir haben an verschiedenen Stellen immer wieder unsere Einschätzungen kundgetan zu den Ermittlungen und fordern mittlerweile, nach den bereits erwähnten neuesten Entwicklungen, dass der Fall ganz neu aufgerollt werden muss. Wie es zu dieser doch neuen Forderung kommt, möchte ich kurz darlegen. Wie schon gesagt wurde, verantwortlich für die Ermittlungen im Fall Burak Bektasch sind einerseits Kriminalhauptkommissar Hübner als auch der Staatsanwalt Dieter Horstmann. Horstmann lässt über den Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, Sätze verlauten wie »Wir haben nun alles sehr sorgfältig geprüft und jeden Stein umgedreht« oder auch »Wir haben alles getan, um die Tat aufzuklären und tun das auch weiterhin.« Kriminalhauptkommissar Hübner betont immer wieder, dass alles getan wird, um den Täter zu finden. So sagte er vor kurzem, ich kann für mich sagen, dass wir hier das gemacht haben, was zu tun war. Wir werden im Folgenden auf drei Punkte eingehen, wo wir der Meinung sind, dass nicht das getan wurde, was zu tun war. Erstens. Am 19. April 2013 stellte Helga Seib von der Opferberatungsstelle Reach Out Strafanzeige gegen Mandy P. Diese hatte sich zustimmend über den Mord an Robert Bektasch auf Facebook geäußert und diesen rassistisch kommentiert. Sie finden den Screenshot dieses Posts auch in der Pressemappe, die hier ausliegt. Mandy P. hatte nachweislich Kontakt zur Neuköllner Neonazi-Szene und darüber hinaus. Ihr Post wurde unter anderem von Christian Schöndorfer geliked. Christian Schöndorfer ist Inhaber eines international bekannten neonazistischen Black-Metal-Versands. Wie Sie ja vielleicht auch wissen, fand am Vorabend der Tat eine antifaschistische Veranstaltung in Neukölln ganz in der Nähe vom Tatort statt. Ganz in unmittelbarer Umgebung der Veranstaltung wurde der Ex-Freund von Mandy P. gesehen, ein NPD- und JN-Aktivist, der mit dem Auskundschaften dieser Veranstaltung beschäftigt war. Die Ermittlungen gegen Mandy P. wurden fast ein Jahr nach der Strafanzeige jedoch ohne Begründung eingestellt. Sie wurde nicht angeklagt, ihr Umfeld wurde nicht überprüft. Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ein weiterer Hinweis, dem nicht ausreichend nachgegangen wurde, bezieht sich auf den mutmaßlichen Mörder Rolf Z. Ähm, an dem Briten Luke Holland, der letztes Jahr im September in Neukölln erschossen wurde. Der taucht schon 2013 in der Akte ähm, zu dem Mord an Buak Bektasch auf. Da heißt es, dass ein Hinweisgeber der Polizei gegenüber mitgeteilt hat, dass Rolf Z. ihm gegenüber damit prahlte, in der Nähe des Tatorts ähm, mit seinem Bruder öfter rumzuballern. Die Polizei konnte jedoch weder einen Bezug von Rolf Z. zu Neukölln noch zu einem Bruder ermitteln. Damit sozusagen sind die Ermittlungen zu diesem Hinweis geschlossen, laut Akte. Einfache Recherchen haben aber ergeben, dass Rolf Z. seit 1975 bereits in Neukölln wohnt und auch drei Brüder hatte, von dem einer in ganz unmittelbarer Nähe zum Tatort wohnte. Der dritte Punkt. Eine Gegenüberstellung mit diesem Rolf Z., wie sie von einem der Überlebenden der Tat und den Anwälten der Familie gefordert wurde, verweigerte die Polizei. Als Grund nannten sie, dass die Zeugenaussagen, ähm, also die Zeugenaussagen zum Mörder von Burak Bektasch, äh, keinen Bartträger ähm, äh, erkannt hätten. Dies ist ein Punkt, der zeigt, dass eine eingehende Überprüfung eines möglichen Zusammenhangs zwischen den beiden Morden, also dem an Bubak Bektasch als auch an Luke Holland, nicht nachgegangen wird. Es offenbart außerdem eine mindestens zynische, wenn nicht missbilligende Haltung gegenüber den Überlebenden der Tat. Und es zeigt auch, dass eine Lehre aus dem NSU, eine sehr wichtige, nämlich die Betroffenen ernst zu nehmen, hier keinerlei Relevanz zu haben scheint. Wie gesagt, das sind nur drei Beispiele, die uns zeigen, dass mitnichten alles getan wird, wie von den Ermittlungsbehörden so gern behauptet wird. Nach unserem Wissensstand werden die Ermittlungen unzulänglich geführt, vor allem bezüglich eines möglichen rassistischen oder rechtsextremen Tatmotivs. Dazu möchte ich jetzt im Folgenden kurz kommen. Eine Beziehung zwischen Tätern und, Tätern und Opfer wird laut polizeilichen Ermittlungen ausgeschlossen. Wir fragen uns, welche Motive bleiben dann überhaupt übrig? Das Mantra der Ermittlungsbehörden lautet, wir ermitteln in alle Richtungen. Doch was das konkret für die Ermittlungsarbeit bedeutet, darüber schweigen die Behörden. Welche Motive kommen noch in Frage? Es ist für uns keine Arbeitshypothese erkennbar. Eine operative Fallanalyse könnte hier neue Ermittlungsansätze bringen. Doch dazu bemerkte Staatsanwalt Horstmann in einem Schreiben an die Anwälte vom 23. Juli 2014, eine operative Fallanalyse wurde nicht durchgeführt, weil der Fall hierfür nicht geeignet schien. Entgegen der Aussage von Horstmann, ähm, findet sich jedoch in der Akte eine operative Fallanalyse, die bereits wenige Monate nach dem Mord erstellt wurde. Daran wird ein rechtsextremes Mordmotiv als möglich benannt. Wir fragen uns, wie es zu dieser Falschaussage von Horstmann kommen konnte. Für uns gibt es da nur zwei ähm, Optionen. Entweder kennt er die Akte nicht, oder er leugnet aktiv die Existenz dieser operativen Fallanalyse. In beiden Fällen zeigt das, dass Staatsanwalt Horstmann für diesen Fall schlicht und ergreifend disqualifiziert ist. Würde man diese operationale Fallanalyse zudem ernst nehmen, wäre das eine konkrete, mögliche Arbeitshypothese für die Ermittlungen, die irgendwie in der Akte sichtbar werden müsste. Nach unserem Kenntnisstand fand jedoch keine ausreichende Überprüfung eines rassistischen Motivs statt. In der Akte gibt es keine Hinweise darauf, dass V-Leute aus der rechten Szene befragt wurden. Es finden sich keine Anfragen an den Verfassungsschutz oder an die Landeskriminalämter. Es finden sich auch keine bundesweiten Abgleiche in der Akte. Es gibt auch keinen bundesweiten Abgleich mit den 745 Verdachtsfällen, die vom BKA nochmal auf ein mögliches rechtes Tatmotiv untersucht wurden werden sollten nach Auffliegen des NSU. Die Überprüfung von bekannten Nazi-Strukturen und möglichen Zusammenhängen mit Nazi-Anschlägen in Neukölln findet sich ebenfalls nicht in der Akte. Damit ergeben sich für uns wiederum zwei Optionen. Entweder wurde hinsichtlich eines rassistischen Mordmotivs nicht genug ermittelt oder diese Ermittlungen wurden nicht ausreichend dokumentiert. Ich möchte dazu ein Zitat geben aus einem Zwischenbericht der Berliner Polizei, zur Umsetzung der parlamentarischen Empfehlungen zum NSU-Komplex im Berliner Innenausschuss von September 2014. Darin heißt es, der Senat stellt organisatorisch sicher, dass in Fällen von Gewaltkriminalität, die wegen der Person des Opfers einen rassistisch oder anderweitig politisch motivierten Hintergrund haben, könnten diese eingehend geprüft und diese Prüfung nachvollziehbar dokumentiert werden muss. Im Fall Burak Bektasch ist mindestens eins von beiden damit nicht gegeben. Die Ermittlungsbehörden werden somit ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Wir erwarten von der Polizei zumindest in diesem einen Punkt als absolutes Minimum die Umsetzung ihrer eigenen Zielsetzungen. Nicht nur werden aber die eigenen Zielformulierungen nicht umgesetzt. Schlimmer noch, es werden die gleichen Fehler wie bei den Ermittlungen zum NSU wiederholt. Auch in den Ermittlungen zum NSU wurde die Existenz einer operationalen Fallanalyse, nämlich der vom LKA Bayern, ignoriert. Der Unterschied ist, dass im Fall NSU eine neue operationale Fallanalyse durchgeführt wurde, die den Hypothesen der Ermittlern mehr entsprochen hat, um weiter im Umfeld der Opfer ermitteln zu können. Die Konsequenz für die Berliner Polizei aus dem NSU scheint stattdessen darin zu bestehen, einfach ohne Hypothese zu ermitteln. Vor allem aber – und das vor dem Hintergrund der fatalen Versäumnisse bei den Ermittlungen zum NSU – scheint eine politisch motivierte Tat hier nicht ernsthaft in Betracht gezogen zu werden. Anders können wir uns den Aktenstand und die Leugnung der Operationalen Pfandanalyse durch Horstmann nicht erklären. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. In dem eben schon erwähnten Zwischenbericht lautet eine weitere Konsequenz aus dem NSU wie folgt. Laufende, aber erfolglos bleibende Ermittlungen zu herausragend schweren Straftaten sollen nach einer bestimmten Zeit von Grund auf nochmals durch bisher nicht mit dem Fall befasste erfahrene Ermittler überprüft werden. Wir denken, dass dies auch im Fall Burak-Bektasch nun angebracht ist. Denn vier Jahre später gibt es weder einen erkennbaren Ermittlungsansatz noch eine nachvollziehbare, ausreichende Überprüfung eines rechtsextremen Tatmotivs. Deswegen denken wir, dass – in Übereinstimmung mit den eigenen Zielvorgaben des Berliner Senats und der Berliner Polizei – der Fall Burak-Bektasch neu aufgerollt werden muss. Das bedeutet konkret, eine umfassende Prüfung des Falls in Hinblick auf ein rassistisches Motiv, und zwar unter Einbezug der bereits außerhalb der Ermittlungsbehörden getätigten Recherchen und Erkenntnisse. Das bedeutet auch die Absetzung von Kriminalhauptkommissar Hübner und die Einsetzung neuer Ermittler, die bisher nicht mit dem Fall betraut waren. Das bedeutet auch die Absetzung des Staatsanwalts Horstmann. Und das bedeutet auch für uns eine Stellungnahme des Justizsenators Thomas Heilmann bezüglich der Falschaussage von Staatsanwalt Horstmann. Ja, vielen Dank erstmal Ulrike Schmidt. Äh, soweit erstmal die politische Bewertung durch die Initiative und, und äh, die Forderungen. Genau, wir kommen jetzt zur Vorstellung der parlamentarischen Anfragen. Es beginnt schon an Bayram mit ihrer Anfrage an das Abgeordnetenhaus und ihrer Einschätzung zu den aktuellen Kritikpunkten an Polizei und Staatsanwaltschaft. Ja, vielen Dank. Tatsächlich ist es halt so, dass wir die Anfragen, das sind beim also von mir jetzt sechs Anfragen, die gestellt werden, dass wir dort schon Themen haben oder Fragen haben, die wir auch länger im parlamentarischen Raum bearbeitet haben. Also zum einen die Frage, warum äh, dieser Fall, äh, der Tod von Burak Bektas, nicht ebenfalls untersucht wurde, so wie viele Fälle äh, ungeklärte Morde, äh, die im Zusammenhang des Bekanntwerdens äh, der NSU-Gruppe untersucht wurden. Schon da gab es ja sehr lange heftige Debatten, Sondersitzungen des Innenausschusses und dort habe ich eben gefragt, wie denn mit dieser ähm, ungeklärten Mordakte umgegangen wird. Und der Innensenator Henkel hat halt gesagt, man würde lediglich bis zum 4. November die Fälle näher betrachten und äh, aufgrund des zeitlichen Rahmens würde äh, der Mord an Burak Bektasch nicht dazugehören. Das hat uns nicht überzeugt. Wir haben das kritisiert, aber seitdem ist, ähm, ja wie zu erwarten war, nichts passiert. In dem Zusammenhang muss man vielleicht wirklich noch mal Erinnern. Ich denke, die meisten wissen das auch und mittlerweile hatten wir auch eine Anhörung im Innenausschuss dazu, dass es eben bei rechten Anschlägen keine Bekennerschreiben gibt, sodass es äh, wirklich von allen Mitgliedern des alten NSU-Untersuchungsausschusses, äh, die im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses gehört wurden, ganz deutlich gesagt wurde, Leute, die Tat selbst ist dieses Bekennen äh, zu der politischen Gesinnung. Und äh, dennoch hat man tatsächlich den Eindruck, äh, da will ich gar nicht wiederholen, was ja richtig ausgeführt wurde, wo ich äh, auch die Einschätzung vollumfänglich teile, äh, dass eben in bestimmte Richtungen äh, ja, einfach nicht äh, in dem Umfang ermittelt wird und äh, der Eindruck weiterhin bestehen bleibt, dass der Staat da nicht die polizeiliche und die staatsanwaltschaftliche Dienstleistung anbietet, die er auch den Migrantinnen und Migranten in Berlin schuldet. Und das ist für mich nochmal auch der migrations- und integrationspolitische Aspekt, den ich als Sprecherin für die Themen immer wieder herausstelle. Und das ist auch das, was ich sowohl dem Innensenator als auch dem Justizsenator immer wieder in Erinnerung rufen muss, denn auch im Rechtsausschuss haben wir recht früh die Fragen gestellt, wie wird dort ermittelt, warum wird in eine bestimmte Richtung nicht ermittelt. Und äh, der Herr Heilmann hat da äh, die Haltung, äh, sich durch äh, nicht einwirken wollen äh, hervorzutun, aber da muss man auch noch mal klar herausstellen, die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden. Das heißt, wenn das, die Leitung des Hauses dort mehr ermitteln will, dann kann sie die Staatsanwaltschaft dazu anweisen. Und auch der Aspekt, der mir genauso wichtig ist wie der Initiative, halt zu sagen, jemand, der über Jahre nicht weitergekommen ist, der mittlerweile ja auch seine eigenen Versäumnisse durch Angaben versucht zu vertuschen, die eben aus der Akte direkt widerlegt werden können, der läuft einfach Gefahr, sich zu disqualifizieren für tatsächlich weitere Ermittlungen. In dem Zusammenhang will ich nicht unerwähnt lassen, dass ich auch Herrn Heilmann direkt gefragt habe, ob ich Akteneinsicht bekomme als Abgeordnete. Und äh, da wurde halt gesagt, das ginge nicht, weil es ein laufendes Verfahren ist. Dann habe ich halt gefragt, ja was denn noch läuft im Verfahren, wo denn noch ermittelt wird. Äh, daraufhin musste er schon auch eingestehen, dass im Prinzip nichts mehr passiert. Aber man hält eben die Akte offen und damit ja, erschwert man auch letztlich die Aufklärung, die nicht nur wichtig wäre für die Familie von Burak. Und nicht nur für alle Migrantinnen und Migranten, denen so etwas Angst macht. Denen es Angst macht, auf der Straße erschossen oder in anderer Weise getötet zu werden, nur weil man nicht in, das, in die Vorstellung eines Deutschen passt, wie sie manche in unserer Gesellschaft haben. Und deswegen finde ich eben, hat so traurig und schlimm das auch ist, dass hier ein junger Mensch gestorben ist, das ist nochmal so eine integrations-migrationspolitische Dimension, weil es eben Angsträume schafft und gerade in einem Stadtteil wie Neukölln, in dem viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, sollte es die Pflicht eines Senats sein und einer Staatsanwaltschaft, aber auch der jeweils zuständigen Senatoren, dort großmögliche Transparenz und Aufklärung darzulegen und das ist halt nicht der Fall. In den verschiedenen Anfragen, will ich noch mal betonen, weil insoweit sind sie ungewöhnlich, gegenüber anderen Anfragen, die ich stelle, wird sozusagen auch dokumentiert, dass den Ermittlungsbehörden Informationen zur Verfügung gestellt werden. Es wird erinnert an Informationen, die in der Akte sind, denen bisher nicht nachgegangen wurde. Und deswegen glaube ich, ist es halt sehr wichtig, diesen Aspekt des, der v anfrage das ist eine Anfrage, in der es eben darum geht, dass die Anwälte bei einer anderen öffentlichen Veranstaltung, wo ich auch dabei war, klar gemacht haben, dass ihnen seitens der Staatsanwaltschaft signalisiert wurde, dass man nicht die vollständige Akte zur Verfügung stellen könne. Das ist eine Fragestellung, die uns gerade im Kontext NSU, auch im Innenausschuss, und im Verfassungsschutzausschuss, wo ich stellvertretendes Mitglied bin, beschäftigt hat. Und insoweit müssen wir dem wirklich nachgehen, inwieweit hier womöglich ähm, ja, der Schutz der eigenen V-Männer über eine Aufklärung eines Mordes gestellt wird. Das wäre wirklich skandalös, aber wir wissen auch, es wäre nicht das erste Mal. Und äh, das sind so die äh, Fragestellungen, die hier ähm, eine besondere Bedeutung haben. Abschließend will ich noch mal darauf hinweisen, auf einen Mord, der ja in räumlicher Nähe äh, halt stattgefunden hat, äh, ja auch wieder ein Migrant-Mordopfer, äh, aber diesmal eben nicht. Äh, sozusagen die äh, Problemgruppe äh, seitens der äh, beiden Senatoren, äh, die immer die türkische äh, Migrantengruppe als eine schwierige Minderheit betrachten, sondern diesmal war es ein Tourist und äh, ebenso äh, stellen sich eben die Fragen, war Rassismus das Motiv und äh, warum musste auch dieser Mensch sterben? Hätte das verhindert werden können, wenn im Vorfeld ordentliche polizeiliche Dienstleistungen seitens äh, der Zuständigen in Berlin geliefert worden wären und auch dazu habe ich dann in den zuständigen Ausschüssen Fragen gestellt. Ich habe halt gefragt, inwieweit dort Parallelen gesehen werden, inwieweit Ermittlungen in diese Richtung vorgenommen werden und es wurde letztlich lapidar gesagt, es war wohl nicht dieselbe Waffe. Das ist das, was die schon sagen können, ob es daneben äh, andere Waffen gab, andere Anhaltspunkte äh, über die Tatwaffe hinaus, äh, wurde nicht beantwortet. Deswegen gehen wir äh, diesen Fragen auch ähm, weiter nach und in soweit glaube ich, wird äh, uns das Thema weiter beschäftigen, weil äh, im Prinzip unklar bleibt, was die Polizei und die Staatsanwaltschaft genau unternommen haben, denn äh, wie schon vorgetragen wurde, äh, ist die Akte relativ dünn und äh, die Ermittlungen sind äh, ja unzureichend und tatsächlich äh, glaube ich auch, dass die Forderung der Initiative, die ich äh, unterstütze, zu sagen, hier muss mal ein äh, Neuanfang, ein Neustart äh, durchgeführt werden und hier muss tatsächlich mal in einer Art und Weise ermittelt werden, dass man unbelastet ist, ob der eigenen früheren Fehler. Das wäre das Mindeste, glaube ich, was sie nicht nur den Angehörigen der Initiative und den vielen Menschen, die sich hier einbringen, schulden, sondern eben auch der gesamten Gesellschaft, bei der immer eine Angst ein Fragezeichen bleibt und das ist etwas, was auch Gift ist für unser Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft. Ja, deswegen diese Anfragen. Kurze Information. Regulär ist es so, dass wir die Vorgabe haben, dass die Antworten zu den Anfragen in zwei Wochen kommen sollen. Aber ich bin sehr gespannt, weil in der Vergangenheit, das zeigen ja auch die anderen kleinen Anfragen, die ich eingereicht habe, man sich eher mit Ausweichen als Aufklärung hervorgetan hat. Ja. Vielen Dank, Janan äh, Ballram. Ähm, genau, auch noch äh, kurz hinterhergeschoben als kleine Information. Die äh, Fragen der äh, parlamentarischen Anfragen finden Sie auch in den Pressemappen, die hier ausliegen, zum äh, Mitnehmen und Nachlesen. Genau, und ähm, da der Fall Burak Bektas, wie jetzt auch schon bereits ausgeführt, äh, nicht nur lokalen Bezug hat, sondern vor allem auch im Kontext der Konsequenzen aus den Ermittlungsfehlern, bezüglich dass NSU bundesweit äh, von Bedeutung ist. Ähm, die geben wir uns nun auch auf Bundesebene. Und ähm, genau dazu stellt Martina Renner ihre parlamentarische Frage an den Bundestag vor und gibt eine Einschätzung zur äh, bundespolitischen äh, Dimension des Ganzen. Mhm. Ja, Danke erstmal an die Initiative für die Einladung und die Möglichkeit, hier auch diese parlamentarische Anfrage vorstellen zu können. Aufgangspunkt ist für uns... Im Kern zweierlei. Zum einen die schon erwähnte Frage, ob die Konsequenzen aus dem NSU-Skandal durch Bundes- und Landesbehörden tatsächlich erfüllt werden. Wir sagen, dieser Fall ist symptomatisch dafür, was wir an vielen anderen Stellen auch sehen, dass zwar diese Beschlüsse gemeinsam gefasst wurden durch alle Fraktionen im Deutschen Bundestag, auch nochmal bestätigt wurden in dieser Legislaturperiode, teilweise auch durch Landesparlamente aufgegriffen wurden, aber in der polizeilichen Praxis, in der Praxis der Staatsanwaltschaften hat sich wesentlich nichts geändert und ähm, dazu muss man eben dann auch die einzelnen Fälle beleuchten und deswegen gibt es ein Zusammenspiel hier eines landespolitischen äh, Themas mit tatsächlich einer ähm, ja, bundespolitischen Zielstellung. Und zum zweiten wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Frage des fortgesetzten und aktuellen Rechtsterrors. Wir sagen, dass sowohl die Verantwortlichen in Politik, aber auch in den Ermittlungsbehörden immer noch nicht, auch nach NSU, in der Lage sind, Rechtsterror zu erkennen und entsprechende Fragestellungen in die Ermittlungsarbeit einzufügen. Die Fragen, die wir stellen, richten sich natürlich auf Bundesbehörden und ähm, ich will kurz einige tatsächlich etwas näher beleuchten und auch mitteilen, was ähm, so dahinter ist an Fragestellungen, die ähm, dann auch wieder tatsächlich zu den NSU-Konsequenzen in Beziehung steht. Ähm, wir fragen, ob ähm, das Bundeskriminalamt ähm, in seiner Bewertung zu dem Ergebnis kommt, dass der Mord an ähm, Burak Bektasch und Luke Holland möglicherweise politisch motivierte Gründe hat im Rassismus oder Rechtsextremismus. Diese Frage ist deswegen so wichtig, weil eine Konsequenz aus dem NSU-Skandal war, dass aufgegeben wurde, dass die Ermittlungsbehörden in Zukunft bei Tötungsdelikten zum Nachteil von Migranten und Migrantinnen immer und pflichthaft niederlegen müssen, warum sie entsprechende rassistische und rechtsextreme Motive ausschließen. Und das können wir in dem Fall nicht nach, ähm, sozusagen ähm, anhand von dem, was du vorgetragen hast, nachvollziehen und ähm, dann ist es ähm, so, wenn das Landeskriminalamt eben ähm, sozusagen diese Bewertung abgegeben hat, muss das Bundeskriminalamt auch diese nochmal eigenständig überprüfen und äh, sie führen die Gesamtstatistik bundesweit und sie müssen tatsächlich dann auch zu einer Bewertung des Falls kommen und wir wollen eben wissen, wie die Bewertung eben des Bundeskriminalamtes aussieht und wie sieht zu dieser kommen. Zum Zweiten ist natürlich dann die Frage zu stellen, hat das BKA Amtshilfe geleistet? Weil das ist wichtig, gerade auch mit Blick auf den NSU-Skandal. Es gibt dort bestimmte Möglichkeiten, Tathergänge, die verwandten Tatmittel abzugleichen über bestimmte Dateien, in denen Schusswaffen registriert sind oder aber auch über bestimmte Fallanalysen, wo man Fälle von Tötungsdelikten unter Schusswaffeneinsatz gegen Migranten und Migrantinnen vergleichen kann. Das kann eine Landesbehörde in der Form nicht. Und ist das BKA überhaupt einbezogen worden? Was hat es gemacht? Ähm, möglicherweise auch die Frage, warum das BKA nicht die Ermittlungen ganz an sich gezogen hat, auch vor dem Hintergrund, ähm, dass es ja hier sozusagen sehr große Fragwürdigkeiten gibt mit dem Agieren ähm, der Berliner Behörden. Wir fragen auch zu den Kenntnissen zu Rolf Z. beim BKA. Das könnte uns auch nochmal Aufschluss geben. Und ähm, dann dieselben Fragen wie in Berlin auch zum Kenntnisstand ähm, der diversen Verfassungsschutzbehörden auf Landes- und Bundesebene. Nicht, weil wir sagen, ähm, die werden so wahnsinnig wichtige Hinweise haben hinsichtlich der Polizeiarbeit, sondern eher aus Sorge daraus, dass es möglicherweise analog sein könnte zu anderen Fällen, die wir kennen, dass dort durch Quellenmeldungen entsprechende Informationen vorliegen könnten zu möglichen Tätern, zu möglichen Tatmotiv und Ähnlichem, auch vielleicht zur Vorbereitung oder auch zum Nachhall, die diese Taten hatten in der entsprechenden neonazistischen Szene. Und dass diese Informationen aus Gründen des sogenannten Quellenschutzes, der im Kern eigentlich Täterschutz ist, nicht weitergegeben wurden an die zuständigen Ermittlungsbehörden von Staatsanwaltschaft und Polizei. Auf die Überprüfung der 745 Fälle, ungeklärter, sagt man, naja, ungeklärter ähm, Todesfälle ähm, von. Ähm, möglichen Opfern rechter und rechtsextremer Gewalt ist schon hingewiesen worden. Da ist natürlich auch die Frage, hat man zum Beispiel diese Morde in Bezug zu diesen 745 untersuchten Fällen gesetzt, um gegebenenfalls dort auch Parallelen erkennen zu können. Ähm, da sage ich nochmal auch, ähm, das muss für die Polizei und die Staatsanwaltschaft eigentlich klar sein, ähm, dass man auch bei diesen Morden grundsätzlich von einem möglichen rechtsextremen und rassistischen Motiv ausgehen muss, wenn man sich mal anschaut, wie die entsprechende neonazistische Szene seit der Selbstenttarnung des NSU agiert. Das ist nur mal ein kurzer Einschub, weil ja immer wieder so getan würde, als gäbe es eine Zäsur, als gäbe es danach eine sozusagen auch Verunsicherung in der Szene, als würde man Abstand nehmen von entsprechenden ähm, Gewalttätigen vorgehen. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir haben nicht nur eine Zunahme der entsprechenden Straftaten, sondern wir haben ähm, bis äh, Mitte letzten Jahres bundesweit 259 Straf- und Gewalttaten aus der neonazistischen Szene, die sich in positiven Bezug zum NSU setzen, die also den NSU verherrlichen, die Taten versuchen nachzuahmen oder entsprechende Propagandataten begehen, in denen man Drohungen gegen Migranten und Migrantinnen ausspricht nach dem Motto, ihr seid das nächste Opfer des NSU, der NSU lebt weiter und ähnliches mehr. Und in der Neonazi-Szene gibt es Waffen, gibt es Sprengstoff, finden Schießübungen statt, Fortgesetzt immer noch heute. Und da haben wir eine ähnliche Situation wie in den 90er Jahren mittlerweile, wo wir sagen, die Existenz von Rechtsterror muss bejaht werden und auch von den Ermittlungsbehörden. Und das muss sie auch leiten in den Untersuchungen zu diesen Fällen, auch wenn wie in diesem Fall es keine Bekennung gibt. Das ist eher typisch für Rechtsterror als das Gegenargument. Dann wechseln wir nochmal die Behörde in der Fragestellung und zum Schluss kommt nochmal der Generalbundesanwalt dran weil wir den auch gerne im Augenblick kritisieren. Für uns ist das Agieren dieser Behörde auch Indiz für die Nichtbefolgung der Konsequenzen aus dem NSU-Desaster. Der Generalbundesanwalt hat seit Mitte letzten Jahres erleichterte Möglichkeiten zur Übernahme von Verfahren aus den Ländern, aber auch aus dem Bund, wenn es Staatsschutzdelikte sind, die objektiv, objektiv ähm, die Möglichkeit bieten, dass es sich um einen rechtsextremen oder rassistischen Hintergrund handelt. Zuvor musste auch der subjektive Tatnachweis gegeben sein. Das hat sich mittlerweile gesetzlich geändert. Auch unter den erleichterten Bedingungen für den Generalbundesanwalt, entsprechende Taten in Prüfverfahren erst einmal an sich zu ziehen, und dann gegebenenfalls auch selbst die Ermittlungen zu übernehmen, finden sich derzeit nur zwei Fälle aus dem Bereich des Rechtsterrors, die dort betrieben werden. Wir haben gefragt, auch in Anfragen, wie es aussieht mit den vielen Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte, insbesondere auch auf bewohnte Flüchtlingsunterkünfte, warum zum Beispiel diese Fälle nicht übernommen wurden. Die Antwort des Generalbundesanwaltes ist klar, ist klar, hat jeden Fall geprüft, keinen Fall übernommen. Kein der Fälle von über 100 Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte wird derzeit durch den Generalbundesanwalt bearbeitet. Diese Fälle auch nicht. Und welche Fälle sind es? Ähm, Im Augenblick führt er zwei Verfahren. Einmal gegen den ähm, Schützen auf die Oberbürgermeisterin von Köln, Frau Rehkab, und zum anderen gegen die ähm, äh, neonazistische Organisation Old School Society. Ähm, und ich finde, angesichts dessen, was wir an Bedrohungslage derzeit im Bereich rechter Gewalt und rechten Terror haben, ist das zu wenig, weil natürlich auch die Übernahme solcher Verfahren durch den Generalbundesanwalt nicht nur eine juristische Ebene hat, sondern auch eine politische. Sie ist auch ein Signal in die Gesellschaft, dass der Staat und seine Institutionen die Bedrohung durch den Rechtsterrorismus wahrnimmt, auch dann wahrnimmt, wenn nicht die Institutionen des Staates betroffen sind, ähm, sondern wenn Migranten und Migrantinnen in Angst und Sorge versetzt werden, wenn man ähm, das Leid und Leben von ganzen Bevölkerungsgruppen in dieser Gesellschaft abspricht und äh, wenn man sich zu ähm, Propagandataten aufmacht, die im Kern immer die Botschaft haben, ihr seid die Nächsten, ähm, dann ist nicht entscheidend, ob ein Mensch bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft zu Schaden kommt. Und zum Glück haben wir das die letzten Monate nicht verzeihen müssen sondern die Frage ist tatsächlich, wie habe ich politisch diese Taten zu bewerten als Angriff auf die menschenwürde des Staates und sozusagen die Gewährung der Unverletzlichkeit von Leib und Leben. Und da fehlt tatsächlich auch ein Signal der Bundesbehörden, dass man die aktuelle Bedrohung durch den Rechtshörer, in welcher Form auch immer uns entgegentritt, ernst nimmt und deswegen bitten wir dann auch die Anfrage mit den Fragen zu GBA ab. Ja, soweit erstmal. Danke. Vielen Dank, äh, Martina Renner. Genau, soweit zu zur bundespolitischen auch Bedeutung des Falls. Äh, Burak Vektas. Ähm, genau, wir haben jetzt, ähm, es wurden jetzt quasi die Kritikpunkte an den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei ähm, dargestellt und eine politische Einschätzung abgegeben und wir würden jetzt äh, die Frage, äh, die, also das Öffnen für eure Fragen und ähm, Genau. Äh, sozusagen Die drei äh, stehen jetzt für Fragen zur Verfügung. Ich weiß nicht. Gibt es äh, direkt Nachfragen? Also das äh, bayran ähm, wie kann es sein, so dass dieses. Diese operative Fallanalyse, ich verstehe das noch nicht. Wie kann es sein, dass es diese operative Fallanalyse gibt und deren Existenz behördlich geleugnet wird? Das ist doch, eine operative Fallanalyse wird doch auch auf behördliche Weisung erstellt. Die Behörde kann doch nicht dann selber leugnen, dass es die gibt. Also, das verstehe ich logisch nicht. Und es gibt ja auch sicherlich eine Akte, wo das drinsteht. Ähm, wieso, kann, wieso, wieso, wieso, wieso, wieso kann da nicht jemand mal nachgucken? Mhm. Ähm, also da, da, da muss man doch auch letztendlich einen, einen Anspruch irgendwie drauf haben. Mich, und wieso greift da sozusagen der Passus ja eine laufende Mittlung? Ist, das können Sie nicht einsehen. Also das verstehe ich nicht. Mhm. Naja, zum einen ist die Akte nicht jedem zugänglich und äh, der Anwalt oder die Kanzlei, die jetzt die Familie vertritt, ist da auch etwas transparenter, als es äh, vorher der Fall war. Insoweit ist es natürlich schon so, dass die dem nicht nachgegangen sind und jetzt versuchen, es zu leugnen, dass es eine Relevanz hätte. Also so würde ich das einordnen und letztlich ist es natürlich die Unwahrheit, aber dadurch, dass sie nicht verpflichtet sind, Auskunft darüber zu geben, kann das dann schwer nachgeprüft werden. Und das ist auch in anderen Bereichen teilweise so, dass die unvollständig Auskunft geben. Das ist eben in so einer Ermittlungsakte und im strafrechtlichen Verfahren halt so, dass die politisch Verantwortlichen sich relativ schnell damit rausreden können, dass sie ja, darüber nicht reden dürfen oder diese Informationen nicht geben dürfen. Und das ist sozusagen die besondere Herausforderung auch den Fall gründlich sowohl juristisch als auch politisch bewerten zu können, weil man immer wieder sozusagen an eine Mauer des Schweigens kommt und selbst der Anwalt sich in der Gratwanderung bewegt, wenn er so transparent mit der Akte umgeht. Und eigentlich... Ist das zum Beispiel auch eine Frage, die ich mal gestellt habe, wenn Sie doch nichts mehr machen, Herr Heilmann, warum schließen Sie die Akte nicht und lassen mich mal reinschauen und andere? Weil es hat eben nicht nur diesen Einzelfallaspekt, sondern es hat auch eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Ja, und das trauen die sich auch nicht. Obwohl Sie nichts tun, erwecken Sie den Eindruck, an der Akte würde noch gearbeitet werden. Und das finde ich unredlich. Und unredlich ist dann natürlich auch, wahrheitswidrige Angaben über den Akteninhalt zu machen, aber es ist nicht justiziabel, weil äh, sie im Prinzip keine Pflicht haben, da Auskunft zu geben und insoweit diese Grenze zwischen Lüge und äh, Unterdrückung der Wahrheit so fließend ist. Kurze Nachfrage noch dazu. Ich, ich schließe jetzt mal daraus, dass die Information, dass es diese Fahrtanalyse die gibt, von Herrn Deimannmüller kommt. Ähm, und hat sie ja vorgetragen. Und, und, und, und die, also, das ist die Quelle dafür, dass es das tatsächlich gibt und Leute jetzt. Die Behörden oder Staatsanwalt Horstmann die Relevanz oder die Existenz? Ich kann das noch mal genau. kurz ausführen. Also, die Anwälte, ähm, denen ist nicht äh, vollumfänglich sozusagen Akteneinsicht gewährt worden, bis heute. Und ähm, die haben äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, schon 2014, im Sommer eine Anfrage an den Staatsanwalt gestellt, ob es eine operative Fallanalyse in dem Fall gab. Daraufhin gab es schriftlich sozusagen eine Antwort von Staatsanwalt Horstmann, in der steht, eine operative Fallanalyse wurde nicht durchgeführt, weil der Fall dafür nicht geeignet schien. So, Punkt. Dann, im Nachgang, einige Monate später, oder wie auch immer, haben die Anwälte einen weiteren Teil der Akten zur Einsicht endlich bekommen. Dort haben sie die operative Fallanalyse gefunden. Also es sprich, der... Der Staatsanwalt Horstmann sagt nicht mal nur, ich gebe keine Auskunft über den Akteninhalt wegen laufender Ermittlungen, sondern er gibt sogar Auskunft, aber die falsche. Also und das ist genau das, was wir daran so skandalös finden. Es ist eine Falschaussage. Er sagt, es gab keine operative Fallanalyse, weil der Fall dafür nicht geeignet war. Das stimmt aber nicht. Es gibt diese Fallanalyse und die wurde vor allem schon vier Monate nach dem Mord erstellt. Sprich, schon mehr als ein Jahr, bevor ähm, Horstmann dieses Schreiben an die Anwälte verfasst hat. So kommt das zustande. Ja. Wie gesagt, die operative Fallanalyse schließt unseres Wissens mit dem Satz, ein rechtsextremes Tatmotiv wird für diesen Mord für möglich gehalten. Das ist der Schluss der operativen Fallanalyse. Mhm. Ja, bitte. Wenn der Generalbundesanwalt jetzt den Fall übernehmen würde, würde dann automatisch die Akte in Berlin geschlossen werden? Oder dass man dann sozusagen in die Aufarbeitung gehen könnte oder nicht? Also wenn der GBA ermittelt, dann in der Regel unter Mithilfe der Landesbehörden. Es ist nicht so, dass diese Verfahren dann komplett weggenommen werden in dem Sinne, sondern dass die Ermittlungshoheit, wenn man so will, beim Generalbundesanwalt liegt. Aber natürlich würde für konkrete Ermittlungsschritte dann immer wieder auch auf natürlich die Dienststellen vor Ort zurückgegriffen werden. Das ist ein Zusammenspiel. Aber was entscheidend ist, ist diese Frage der Ermittlungshoheit. Dass dann eben von dort Ermittlungsrichtung, möglicher Einsatz von... Ermittlungsmaßnahmen und so weiter vorgegeben wird, die dann durch andere Behörden auszuführen sind. Und wenn der GBA sich dazu entscheidet und sagt, das ist ein Verfahren von ähm, öffentlichem Belang, auch im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, kann er natürlich ähm, eine andere Richtung den Ermittlungen geben, als wegen mir es bis jetzt die Staatsanwaltschaft getan hat. Gibt es weitere Fragen? Ist es auf Presseleute beschränkt? Oder? Nein, <lacht> bitte, bitte, fragen Sie Ich würde Ihnen äh, doch nochmal mehr interessieren, ähm, wie sich die Erwartungen an die äh, Generalbundesanwaltschaft äh, begründen, also warum man mehr von dieser äh, Einrichtung erwartet als von den Landesbehörden. Äh, und dann würde, ich habe eine bestimmte Differenz rausgehört, vielleicht ist es falsch. Die Initiative fordert, dass der Fall neu aufgerollt wird und ähm, sagt nicht wo. Hm. Und die Anwaltschaft, also ich war auch bei der Pressekonferenz der Familien und der, der deren Anwälte, die fordern ganz klar, dass der äh, Generalratsanwalt das Anwalt an sich zieht. Könnte da über klar hergestellt Also. Ich glaube, bei dieser Forderung, der Generalbundesanwalt soll ein Prüfverfahren anlegen und dann auch die Ermittlungen möglicherweise an sich ziehen, muss man ein bisschen die grundsätzliche politische Erwartung und die Realität, die wir vor, sozusagen vorfinden, auseinandernehmen. Ja. Grundsätzlich ist, ja, es genau, ist es natürlich so, er hat andere Möglichkeiten, weil er zum Beispiel auch dann sagen kann, ich lasse mehrere LKAs, parallel zuarbeiten. Ich gucke mir Vergleichsfälle an. Ich kann auch Ermittler abziehen und sagen, die arbeiten jetzt zum Beispiel dem BKA zu. Also die abgeordnet werden zum Beispiel aus LKEs dann zum BKA, die spezielle Kenntnisse in diesem Themenfeld haben und so weiter. Die Realität, das habe ich gesagt, gibt mir wenig Hoffnung, weil der GBA noch nicht mal in einem Fall der brennenden Flüchtlingsunterkünfte derzeit tätig wird. Das heißt, ich finde, man muss trotzdem diese Forderung immer stellen, auch bei aller Kritik an den GbA, auch, auch Kritik zum Beispiel, warum äh, beim NSU-Komplex das zweite Verfahren gegen neun weitere namentlich Beschuldigte nicht endlich eröffnet wird und so weiter. Wir haben ganz viel Kritik an den GbA. Wir dürfen ihn aber auch nicht außen vor lassen, weil er wäre eigentlich die Zentralstelle, die diesem Fall eine andere politische Bedeutung geben kann, weil ein Staatsanwalt ist weisungsgebunden, ja, es ist ein politischer Beamter ja, und äh, es würde zum Ausdruck gebracht werden, dass man sozusagen die Sorgen und Ängste der Migranten und Migrantinnen in dieser Gesellschaft vor einem äh, tatsächlich umgreifenden Rechtsterror ernst nimmt. Das wäre eine politische Funktion des Ganzen neben den ganzen ermittlungstechnischen Fragen. Vielleicht noch Echt? kurz die Position der Initiative ja. dazu. Genau, also genau, wir haben jetzt äh, als, aus Gründen der Solidarität schon alleine, ähm, sozusagen stehen wir hinter der Forderung, dass die ähm, Generalbundesanwaltschaft den Fall übernehmen soll. Wir haben das aber auch tatsächlich ähm, in vollem Bewusstsein aus äh, den Forderungen jetzt hier in der Erklärung draußen gelassen, weil wir tatsächlich nicht den Eindruck erwecken wollen, dass ähm, wir uns jetzt sehr viel davon erwarten. Ich würde Martina Renner äh, total recht geben, das hat eine bestimmte symbolische oder auch politische Relevanz, wenn der fall an die bundesanwaltschaft geht schon alleine genau um dem noch mal so eine relevanz und eine bedeutung zuzumessen ähm, uns ist aber am ende einfach nur wichtig dass die arbeit getan wird die von der polizei und von den ermittlungsbehörden getan werden muss und wer das am ende macht das ist uns erstmal nicht so wichtig okay. ja und das ist was finde ich ähm, da müssen müssen sich die behörden sozusagen darüber gedanken machen wo das am besten erledigt wird aber es soll erledigt werden das ist unsere kernforderung und das Genau, Darauf wollten wir uns erstmal beschränken. Ja. Also ich würde vielleicht noch zwei sachliche Argumente anführen, warum es wichtig ist, beide Wege zu verfolgen, die sich ja gar nicht ausschließen. Also äh, der eine Punkt ist eben aus anwaltlicher Sicht äh, finde ich es natürlich nachvollziehbar zu sagen, wir haben hier solche Erlebnisse mit dem Staatsanwalt, der uns anlügt, äh, mit äh, Ansätzen, Ermittlungsansätzen, die nicht nachvollziehbar sind, und dann ist es ja auch so ein, so ein Berliner Brei. Und da wollen wir mal, dass von oben jemand, ne, der unbelastet ist in dem Kontext, wie der Generalbundesanwalt äh, reinschaut. Wobei wir da, glaube ich, auch alle wissen, wem der dann wieder unterstellt ist. Und äh, das wäre auch etwas, was längst schon möglich wäre. Also aus anwaltlicher Sicht kann ich das voll nachvollziehen zu sagen, ja, da ist auch mit den V-Männern, da läuft gerade was, da muss man eine andere Behörde reinkommen und da aufräumen und mal äh, Neustart machen. Aber es wäre natürlich auch unklug, sozusagen nur diesen Weg zu verfolgen, weil dieses ähm, ja, Versagen der Ermittlungsbehörde schon bei den Polizisten und dem Staatsanwalt hier ja glaube ich ausführlich vorgetragen wurde. Deswegen muss ich es nicht wiederholen. Daher fand ich natürlich den Ansatz der Initiative, zu sagen, es ist auch wichtig, dass selbst wenn es innerhalb derselben Behörde bleibt, andere Ermittler, andere Staatsanwälte die Regie übernehmen, damit die Chance besteht, dass man nicht immer wieder seinen eigenen Fehler übersieht, sondern tatsächlich mal einen neuen Blick auf die Sache hat und damit äh, eben die Chance einer eines neuen Verfahrens. Also ich würde das nicht so gegeneinander setzen, ist halt ähm, in, der, in der Politik manchmal so, aber in der Juristerei halt auch, äh, dass beides seine Schwächen hat. Ne? Also der Generalbundesanwalt kann viele ähm, gesetzliche Grundlagen finden, warum er es nicht mag und er kann auch eine politische Scheu haben, dass wenn man den Fall hochzieht, jetzt Vergleichbarkeit für viele Fälle gesehen wird. Also das muss man auch immer alles, finde ich, ganz nüchtern sachlich in den Blick nehmen und bei der ähm, bei der Landesbehörde ist es natürlich ähm, halt so, dass man sich immer alle irgendwie so kennt und dann sich korrigieren, jemand anderen dran setzen. Das wäre schon, äh, wär schon ein mutiger Akt, aber beides wären gute Ansätze, um überhaupt mal eine neue äh, Entwicklung in dem Fall zu bekommen oder dass es überhaupt mal weitergeht, weil mit dem Neuen muss man gar nicht übertreiben. Da passiert im Moment gar nichts. Ja. Glaub, das war das da vorne immer noch eine Frage. Ja, wenn ich zum Klarstellung zwar, ich hatte jetzt zwei Rücktrittsforderungen glaube ich, rausgehört. das eine bezüglich des Staatsanwalts und das andere bezüglich des Hauptkommissars. Waren das jetzt Rücktrittsforderungen vom Amt oder vom konkreten Fall? Vom konkreten Fall. Entlastung. Entlastung. Entlastung. Ja, danke. Also ich habe das mitbekommen, das relativ, relativ unrealistisch ist, dass der general das übernimmt ein politisches Signal und ihrerseits ist das zu fordern. Ähm, wie groß ist denn die Chance, dass die andere Lösung, die Sie gerade eben geschildert haben, das eben neu aufgerollt wird hier innerhalb Berlins und die beiden äh, Protagonisten eben von diesem Fall abgezogen werden? Äh, wie, wie sind denn da die Aussichten? Wie schätzen Sie das denn ein? Also da kann ich keine... Ähm, keine keine Zahlen nennen sozusagen, wie groß da die Chance ist. Ich kann nur äh, noch mal darauf hinweisen, dass sozusagen die ähm, Behörden selbst sich ähm, das auferlegt haben. Also sozusagen, ähm, mhm. es gibt vom Senat den Beschluss, dass aus dem, aus, als Konsequenz aus äh, dem NSU ähm, in solchen schweren Straftaten, äh, Straftaten Straftat, in solchen schweren Fällen, die unaufgeklärt sind, eben nach einer gewissen Zeit, so steht es äh, da drin, ähm, neue Ermittler auf den Fall gucken sollen. also ähm, rein formal sozusagen ist das das, was die sich selber auferlegt haben. Ähm, wie wahrscheinlich das jetzt ist, dass die ihren eigenen Ansprüchen sozusagen nachkommen, das äh, ist eine andere Frage, das kann ich nicht sagen. Soll ich mal eine Formuse machen? Ja, gerne. Du steckst da mehr drin. Ja, also ich denke halt, dazu dient ja heute auch die Information, denn äh, da ist man glaube ich auch auf jeden Fall, Angewiesen, der das einfordert. Aber das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Bitte? Richtig. Also, das ist ja kein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe das jetzt bewusst gerade gesagt. Die beiden werden ja auch entlastet, die sollen ja ruhig andere Aufgaben übernehmen. Aber es ist ja gar nicht so ungewöhnlich, dass man jemanden äh, entlastet, indem man sagt, du hast jetzt genug getan, ja? jetzt äh, sollten mal andere mit einer anderen Perspektive draufschauen. Deswegen bin ich schon dankbar für die Frage, dass es gar nicht darum geht, dass man jetzt diese beiden Personen äh, krass diskreditieren will oder sowas, sondern man sieht eben einfach, sie haben keine äh, weitere Vorstellung mehr, welchen Weg sie gehen wollen. Sie haben vieles ausgeschlossen, was wir aber und insbesondere die Initiative in den äh, schriftlichen Anfragen mit äh, ja, ganz viel Information unterlegt. Also es ist evident, dass es hier Ermittlungsansätze gibt und deswegen ist natürlich die Hoffnung, dass dort ein Umdenken stattfindet und insoweit helfen natürlich die Beschlüsse auch, die das Abgeordnetenhaus getroffen hat, die Konsequenzen zu ziehen. Die helfen hier und daran muss jetzt erinnert werden und daran muss jetzt weiter insistiert werden. Aber ich meine, Sie wissen ja auch mit Blick auf das, was alles in diesem Jahr sich noch ereignen kann, dass schon eine Veränderung in der Leitung der Senatsverwaltung für Justiz dazu führen kann, dass man sich das Thema mal mit seiner gesamten Verantwortung auch gegenüber den Migrantinnen und Migranten annimmt. Ja, warum denn nicht? Da kann schon ein Wechsel stattfinden in den nächsten zehn Monaten, neun Monaten. Noch Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, genau, ähm, nochmal zu dem Zwischenbericht, den ich erwähnt habe. Da findet sich nicht nur sozusagen ähm, die Zielvorgabe, äh, geeignete neue Ermittler nochmal sozusagen einzusetzen bei unaufgeklärten Fällen, sondern es findet sich auch ähm, die Zielvorgabe, okay. ähm, äh, die zuständige Staatsanwältin bzw. Staatsanwalt zu wechseln, nämlich genau. zu einem, der sozusagen spezifisch äh, da ähm, nochmal geeigneter ist, ähm, und von, von diesem Recht, also der Behördenleitung, äh, Staatsanwaltschaft zu wechseln, äh, nochmal Gebrauch zu machen. Also auch sozusagen in Bezug auf Staatsanwalt Horstmann findet sich diese Zielvorgabe schon äh, in diesem Zwischenbericht. Also es sind sozusagen eigentlich alle Instrumentarien vorhanden. Ja. Gab es noch eine Frage? Ist denn bekannt, ob in dieser Fallanalyse was drinsteht über die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Organisationsdelikt ist oder ob das äh, eher für ein Einzel als Einzeltäter eingeschätzt wird? Das weiß ich nicht kann ich nicht sagen Gibt <lacht> es noch weitere Fragen? Okay. Genau, dann würde ich, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt. Ähm den äh, offiziellen Teil dieses Pressegesprächs ähm, äh, beenden und nochmal darauf hinweisen, dass jetzt im Anschluss an äh, das Pressegespräch ab 12 Uhr direkt gegenüber vor dem Gebäude äh, der Berliner Staatsanwaltschaft eine Mahnmache der Initiative stattfindet, in der noch mal, äh, unsere Forderungen, die Forderungen der Familie und der Anwälte äh, lautstark verkündet werden sollen. Dazu sind Sie natürlich alle recht herzlich eingeladen, dort auch noch mal äh, Foto- und Filmaufnahmen zu machen. Und ähm, natürlich stehen wir als Initiative da auch noch mal für Rückfragen äh, zur Verfügung. Ähm, Sie auch gerne? Ja. Ja, genau, genau, darüber, genau. Aus, ähm, darüber hinaus möchte ich noch mal kurz zum Abschluss äh, auf den weiteren Fahrplan der Initiative hinweisen. Wie am Anfang ja schon erwähnt, ähm, ähm, der Am Sonntag, den 14.2., äh, Buraks Geburtstag, ähm, der wird ähm, wie die letzten Jahre auch von seinen Freunden und Angehörigen an der Todesstelle begangen. Und zum vierten Todestag, äh, zum 5. April, planen wir als Initiative wieder eine große Demonstration, ähm, um äh, unserer Forderung nach Ausrichtung der Ermittlungen nochmal Nachdruck zu verleihen. Ja, Informationen dazu erhalten Sie natürlich dann wieder Pressemitteilungen über Facebook und unseren Blog. Und ähm, ja, dann schließe ich äh, mal das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank für die Berichterstattung. <lacht>